Wir haben halt früher hier gerne gefeiert, ne? Wir waren halt hier oft drin und wir haben gehört, dass das halt jetzt gerade ziemlich abgerammelt ist und deswegen will ich mir noch ein zwei Erinnerungsstücke mitnehmen und das war das letzte Mal. Ich war das erste Mal das letzte Mal hier drin. Nur. Hey, ja, wir sind in einer Diskothek auf mehreren Etagen, einfach nur ein überschwelliges Ding und leider ins gegangen. Jetzt sind wir gerade im Eingang the size so Hier drin sind auch noch ein paar Leute, die machen dermaßen viel Kach. Die kriegen es gar nicht. Die sind richtig laut, da ist noch eine Frau mit dabei. 2 Euro. Das Backs. Da habe ich schon damals angefangen mehr zu bezahlen. Ja moin. Hallo. Hallo. ihr gucken, Kio. Fotos machen. Hä? Fotos machen. Ach gut, so. alles vor mir oben. <lacht> Wie gehen wir uns den größten Mühe, uns zu verstecken? Nicht aufzufallen. Ja, ja, das, das Guten Mom. Abend. Was, ne? Alles gut. Schauen wir plötzlich hier was an. Ach, das ist so Genau. Äh, wir nehmen nur ein paar Erinnerungen mit, bevor das hier komplett niedergestürzt wird. Äh, ich ich habe das schon gesehen, ihr seid nicht die Ersten, die etwas mitnehmen. Wir zerstören nichts, das stand frei rum, die Poster waren an der Wand, keine Angst. Im Anschluss erfolgte übrigens halt ein dumm dreistes Gesappel, ne, halt in, dass ihre das ihre schlechte Kindererziehung rechtfertigen jetzt, sollte. Ähnliches Gelaber mit einer eine aufdringlichen mit den Art, den sich vor meine Kameras zu in interessieren, hatten wir auch am Anfang bei der Frau. Bitte Zufall so will, ja. so sagte er, dass es seine Freundin gewesen ist. Gleich und gleich gesellt sich halt einfach gerne. Nun mit einer neu erplünderten Beute und einem fehlenden Unrechtsbußsein zogen sie von dannen. Die Gegenstände mussten leider auch ihren neuen Besitzer finden. Urbex-Kodex? Anscheinend, nein, danke. Hatte man noch besoffen. Wir standen alle nach Alkohol. Ja, das ist so eine Bombenlocation? Da geht es ein. It's another Keep it going the hill yeah. <laughs> Hier wäre ich drin gewesen. Das hatte ich mal erlebt. So schaut eine Garderobe aus. Für die, die es noch gar nicht Leute, tatsächlich, das haben sie rausgerissen. Wahrscheinlich in den Wisch bekommen. Ein riesen Handy werden, werden einige gar nicht mehr kennen. So mit so großen Telefonen haben wir damals telefoniert. So, dann machen wir mal Platz für die nächsten, die jetzt hier reinkommen. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, kommentiert mich. Du bist genau im Filmstreifen drin. <lacht> äh, kommentiert mich, äh, kommentiert meine Videos, meine ich, äh, liked die Videos und äh, abonniert, wenn ihr es geil findet. Bye, bye. Bye, bye. <lacht>